Wie kann ich in lime Survey eine Frage erstellen und bearbeiten? Ich habe hier einen kleinen Fragebogen angelegt. Der hat bis jetzt hier zwei Fragen. Das sieht man hier in diesem Fragen-Explorer. Das ist ganz praktisch, wenn Sie den hier nutzen. Wenn Sie das aufklicken, dann sehen Sie hier, dass es eine Fragengruppe bisher gibt. Die heißt Erste-Fragenseite. Wenn Sie die öffnen, dann sehen Sie, dass da zwei Fragen drin sind. Das ist also gut um, an sich, um einen Überblick zu verschaffen über den ganzen Fragebogen. Wenn Sie jetzt eine neue Frage hinzufügen wollen, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist hier innerhalb dieser Fragengruppe, also dieser Seite, eine Frage hinzuzufügen. Oder Sie können eine neue Gruppe, das heißt eine neue Frage auf dem Frage- eine neue Seite auf dem Fragebogen hinzufügen. Und dann können Sie innerhalb dieser Gruppe eine Frage hinzufügen. Ich klicke jetzt hier mal innerhalb dieser Gruppe auf Frage hinzufügen. Und dann muss man zunächst mal einen Code eingeben, das heißt ein Kürzel für diese Frage. Ich nenne die jetzt mal F3. Und dann muss man hier den Fragentext äh, eingeben. Also so stellen Sie dann Ihre Frage, die Sie von den Leuten beantwortet haben möchten, und kann hier unten einen Hilfetext eingeben. Und hier auf der rechten Seite kann man jetzt den Fragentyp auswählen. Also wie soll diese Frage in Lime Survey aussehen. Und da hat man eine ganze Reihe an Auswahlmöglichkeiten. Wenn man sich hier immer angucken, kriegt man so eine kleine Vorschau. Und eins der, eine der üblichsten Fragetypen ist diese Liste mit Optionsfeldern. Das wäre so eine ganz klassische Frage, wo Sie eine Frage stellen und dazu Antwortmöglichkeiten vorgeben. Also wähle ich das hier einmal aus und klicke dann auf Speichern. Jetzt kriege ich dann die Info, wenn das gespeichert wurde. Frage wurde erfolgreich hinzugefügt. Und das kann ich hier auch in meinem Fragen Explorer sehen. Es gibt jetzt hier F1, F2 und F3. Die Frage ist jetzt, wenn ich diese Frage äh, erstellt habe, was kann ich denn jetzt damit machen? Und das ist am Anfang ein kleines bisschen unübersichtlich. Die eine Möglichkeit ist, sich hier von lime -Survey leiten zu lassen. lime -Survey bietet nämlich hier direkt an Warnung, Sie müssen Antwortoptionen für diese Frage hinzufügen. Da kann ich draufklicken. Oder ich gucke mir mal selber das Menü an. Nämlich hier oben sehe ich alles, was ich jetzt mit dieser Frage machen kann. Und dann gehen wir einmal mal kurz durch. Es gibt drei Arten der Vorschau. Man kann die ganze Umfrage als Vorschau anschauen. Die Fragengruppe, das ist, heißt die Seite, auf der die Frage angezeigt wird. Man kann eine Vorschau nur für diese Frage ähm, machen. Dann kann man hier auf Bearbeiten gehen. Das gucken wir uns gleich mal an. Logik überprüfen wäre dann relevant, wenn man Filter gesetzt hat, also Bedingungen gesetzt hat. Man kann die ganze Frage löschen, exportieren, also nur diesen Fragetext, wenn man den irgendwo anders nutzen möchte. Man kann die Frage.. Kopieren, man kann Bedingungen setzen. Das ist wie gesagt, wenn man Filter setzen möchte, also nur bestimmten Leute diese fragen diese Frage zeigen will. Und dann gibt es hier Antwortoptionen, Bearbeiten. Und da sind wir jetzt an dem entscheidenden Punkt. Wenn man die Antwortoptionen bearbeiten will, muss man eben hier klicken. Wenn man die Frage allgemein bearbeiten will, muss man hier klicken. Also wir gehen mal auf Bearbeiten und dann sieht man hier, hat man jetzt die Möglichkeit, die Sachen, die wir eben eingestellt haben, also den Fragetext zu verändern den Code, den Fragentyp und den Hilfetext. Man kann hier aber nicht die Antwortoptionen ändern. Das ist am Anfang ein bisschen verwirrend. Wenn ich also auf Speichern und Schließen gehe und wieder auf meine Frageübersicht zurückgehe, dann muss ich eben hier auf Antwortoptionen bearbeiten gehen. Und an der Stelle kann ich dann die Antwortoptionen eingeben, die mich interessieren. Also sagen wir mal, es wäre so eine Frage gewesen, wo man fragt, wie stark stimmen Sie einer bestimmten Aussage zu. Dann könnte man jetzt hier eingeben, stimme voll und ganz zu. Weitere Antwortoptionen, Stimme voll zu und so weiter. Und wichtig ist noch hier bei dem Code, dass man dort nicht A1, A2 und so weiter stehen hat, sondern nur Zahlen, 1, 2, 3 und so weiter, damit das später beim Export in eine Statistiksoftware wie zum Beispiel Starter dann auch als numerische Variable erkannt wird. Und dann gehe ich wieder auf Speichern und Schließen und bin dann wieder in der Übersicht ähm, zu meiner Frage. Und wie gesagt, wenn ich mir die Frage dann anschauen möchte, also als Vorschau, dann kann ich hier auf diese Fragen Vorschau gehen. Und dann sehe ich, wie die Frage dann später im Fragebogen dann aussehen wird. Soweit zur Fragenerstellung. Viel Erfolg!